verschiedene Prinzipien, die ein quattro fliegt. Das eine ist die X-Formation, das andere ist Plus. Plus. Das ist die Frage, wo ist vorne. Bei X hat man zwei Propeller, die sind vorne, für die eigene Orientierung und bei Plus hat man einen Propeller, der ist vorne. Und den hier habe ich mal gebaut, der ist eigentlich, das ist so ein Gestell, kann man kaufen, ist nicht teuer. Ähm, nur für X-Formationen und äh, da ist ja. normalerweise auf der Rückseite eben noch so ein Ding, nur in einer anderen Größe. Und äh, da habe ich stattdessen hier so ein paar Aluschienen dran gemacht, weil das für die, die äh, plus irgendwie besser war. Und als ich ihn dann gekrecht habe, hatte ich mir gedacht, äh, baue ich den da äh, mit ein paar Ideen, wie, äh, wie das Fluggerät nicht mehr äh, sich selbst performt, sondern seine Umgebung wenn <lacht> also die, äh, bevor man anfängt zu bauen, das heißt man kriegt, wenn man Bauanleitungen im Internet sieht, YouTube-Videos oder so, die erzählen immer nur, wie man das Gehäuse macht. Dabei ist das das Kleinste. Ich würde mir sowas kaufen, das gibt es für 12 Euro. Ja, und dann hat man sich den ganz, die ganze Überlegung und die Baupläne machen oder sonst, da hat sich das alle gespart, es geht sofort los und das hat man in drei Minuten zusammengeschraubt. Ja, und dann kauft man von diesem Ding gleich zwei. Denn dann kann man viermal gerechnet und hat genügend Ersatz. <lacht> ja, ist wahr. Also, das, äh, diese, genau diese Situation habe ich schon öfters. Also, das ist, Gehäuse ist nicht teuer. Es ist nur teuer, wenn es auf den Motor fällt. Und deswegen habe ich an der Seite das hochgezogen, damit der Motor ein bisschen geschützt wird. Sonst kriegt er einen Schlag und eiert. Und das ist mit dem passiert, der da so ein bisschen macht komische Geräusche. So, diese. Jetzt kommen wir hier zu der, jetzt haben wir hier die Komponenten Motor, ESC, die hier unten drunter sind. Die ESCs haben zwei Stromleitungen und wenn man vier Motoren machen, äh, zusammenbaut, dann muss man äh, eine äh, Power Distribution, nennt sich das, man kann richtige Power Distribution Boards kaufen, die sehen dann genauso aus wie diese Gehäuseteile, haben nur Anschlüsse, und lötet man diese Teile drauf und das verteilt halt ich. ich dachte, das ist ja Blödsinn. Genau, Kabel zusammenwirken, <lacht> mal vier oder so. Das Problem ist nur, dass diese Kabel, die da dran sind, irgendwie 20 Ampere aushalten müssen und teilweise ein bisschen dick sind. ja. Wenn, ich habe noch einen größeren, wenn der fliegt, fließen da 80 Ampere. Ja, denn der brennt, der, brennt ja mit, der brennt ja mit 4 mal 300 Watt, das ist mit 1,2 Kilowatt. Was Ja, und deswegen müssen, muss das Power Distribution Dingens halt dicke Leitungen zusammenlöten. Da muss man schon eine Wirkstation haben, die man auf 300 Grad dreht und dann erstmal eine Minute dran bevor das Wirkstation sich erst bewegt. Ja, das sind diese geregelten Lötstationen. Ja. Ich die gesehen, zum Beispiel. Also insgesamt ist aber wenig zu löten. Es ist, das ist fast das Einzige, was man löten muss, wenn man nicht dieses äh, Power-Distribution-Dingens äh, kauft, so wie ich. So, dann hat man die an der Seite zusammengeschlossen. Dann hat man noch das hier und das ist quasi, äh, äh, das sagt dem äh, am Ende, wie schnell soll der Motor drehen. Und hierzu gibt es äh, so ein Protokoll, äh, das bei diesen ganzen Fernsteuerungssachen, da gibt es auch Servos, die jetzt haben, und die tun genau das gleiche Signal verstehen. Äh, das ist ein digitales Signal. Äh, innerhalb einer Millisekunde, ich weiß jetzt nicht, Zeit, nicht ganz genau, äh, macht das in der Mitte einmal hoch und dann wieder runter. So, und wenn, wenn ich den Regler ein bisschen mehr nach rechts drehe, dann ist diese Grenze ein bisschen weiter rechts und wenn ich den nach links drehe, ist die Grenze ein bisschen weiter links. Ja, und man kann damit, äh, mit dieser Schaltung kann man sowohl digitale Dinge ansteuern, als auch analog mit einer, ich glaube das Ding heißt, Haarweiche. Elektronische Stabilisierung, heißt? oder, oder Steuer elektronische Steuerkontrolle? Ja, sowas. Kommen Sie wieder? Ja. So. Ist dann in den ESC ein Gyro dran? In den ESC ist kein Gyro drin. Der Gyro ist die Lagekontrolle, die hier aus, diesen, aus dieser v zeit stammt und die dann hier in diesen Teilen drin Also jetzt kommen wir hier zu der, zu der Lagekontrolle und das hier ist eben kein Fly dino äh, oder wie äh, ich vergessen wie dieses andere wie projekt heißt. Das ist von einem der bekanntesten Versender für Material davon ein Board, das sie selber herstellen, das aber auch den gleichen Prinzipien ist. Das ist aber eine Closed-Source-Kiste. Aber das Problem ist, wenn man mit sowas hier, wenn man mit sowas hier auf den Acker geht, braucht man ein Notebook, das dabei ist, damit man an seinem Ding Einstellungen machen kann. Und das ist das einzige Produkt, das ein Display hat und man kann darauf abrufen, so banale Dinge, die man am Anfang nicht weiß, wie. Welcher Motor soll denn jetzt eigentlich in welcher Richtung drehen? Ja. Also, es ist so: Der Motor hier vorne dreht so rum, der andere geht andersrum, und die, die Diagon diagonal gegenüber liegen, drehen in die gleiche Richtung. Ja. <lacht> denn er muss ja folgende Lagebewegung machen können: er muss in die Richtung können, in die, in die, in die, und er muss sich um die eigene Achse drehen können. Das heißt, man, wenn er sich um diese eigene Achse dreht, dann tut diejenigen, die genau gegenüber liegen, ein bisschen langsamer drehen und die anderen ein bisschen schneller, das bedeutet, er hat den gleichen Auftritt. Aber aufgrund der Unterschiede der Drehrichtung hat der hat der Neutral genau die So geht das. So geht das. <lacht> <lacht> das. heißt, du steigst ausschließlich Motor, deswegen brauchst du auch keine Seiten... Ähm, ähm. Was suche jetzt? Ähm. Ja, Ruder. Genau, Seitenruder, ganz genau. Seitenruder. Das geht um die Drehzahl der genau. äh, entsprechenden äh, Propeller. Und ja. jetzt gehen wir ein bisschen ja. mehr zur, ja. zur ja. Steuerung. Genau. Weil das da geht alles auf und dann kannst du das mit den unterschiedlichen Drehzahlen dann doch schräg. Ah. Das hier ist so eine ganz normale Flugzeug-Schanalsteuerung. Ja? Die hat aber auch.. Ähm, ein paar voreingestellte Sachen für äh, Quadrocopterflug, aber im Prinzip stellt man, ähm, stellt man das ein wie, ein wie ein Flugzeug. Also, es hat auch ohne besondere quadrocopter einstellung kann man einfach sagen, steuern wie ein Flugzeug. So, und nachdem ich mich gefragt habe, welches Teil kaufe ich denn jetzt, ist in, als erstes in der Auswahlbox gewesen Mod 1 oder Mod 2. Mod 1 oder Mod 2, habe ich gedacht, was wollen Sie denn jetzt von mir? Kauft bloß nichts Falsches, was kaufen denn die meisten? Und was heißt das überhaupt? Wieder so ein Ding, weiß jeder, ja? schreibt auch niemand und auch auf Wikisalten steht das nicht. Also es gibt hier links, gibt diese Motorsteuerung, das ist eine, hier ein Hebel, damit macht, gibt man Gas. Der hat hier keinen Feder, der bleibt stehen, wo es ist. Und das hier ist diese, diese Seitenhöhenrudergeschichte, ja? der geht immer in die Mitte zurück. Mod 1 ist, wenn das rechts ist und Mod 2 ist, wenn es so ist wie hier. Es ist die Frage, auf welcher Seite ist die Gassteuerung? Das ist Mode ja. 2 das ist und das haben die meisten. Ja, das wäre, das, das, da habe ich gedacht, bei diesen vielen Kleinigkeiten, das erzähle ich mal, dann kriegt man mhm. ja. also das konkurriert. Also wofür rechts und links sind dann da? Das ja, es ist so Frage, die Frage, wie arbeitet der Macht, der braucht da die, die, die Leidsteuerung, und jemand, der links arbeitet, dann auch die Leidsteuerung. Du, ja, du brauchst es ja, ja alles. Das Ding ist dabei, wenn du mit der Mode 2 anfängst, wirst du nie wieder was anderes benutzen. Ja. Also beim Hubschrauber, wenn du einen richtigen Hubschrauber hast, kriegst du den einmal mit gas hier in die linke Hand oder nimmst auf der anderen Seite Platz und hast dann halt deiner rechten Hand. Also das ist egal. Äh, du brauchst das ist ein bisschen Vorliebe und da gibt das, da gibt, bei der Steuer gibt es nur noch die, die, äh, so die bei Joystick oder... Früher irgendwie mit dem Daumen, ja? mhm. und dann gibt es auch die Pinscher, glaube ich, die, sich, äh, das machen das so, die halten das so. Also das kann, man kann da so verschiedene Folien entwickeln. <lacht> es gibt da keine, nichts besser oder schlechter, und ich habe das hier, man sieht, ist so ein bisschen gemoddet. Das liegt daran, dass ich festgestellt habe, dass bei dem Modell kann man die minderen Batterien, die hier drin sind, ersetzen durch eine Spezialbatterie, die aber Mist ist, weil das Ladegerät nicht richtig damit zurechtkommt. Man kann es aber auch mit den ganz normalen äh, Lipos, die man, mit denen man auch fliegt, auch äh, fliegen. Und wenn man hier Lipo dran macht, muss man auch ein bisschen wissen, wie man den nicht zu leer macht. Und deswegen gibt es hier solche, solche Anzeige. Also, ich da, also man kann, ja, man dann an zu basteln. Und der hat hier ein Menü, da stellt man ein, es ist ein, ein Lipo. Ja? Und der hat halt eine entsprechende Spannung. Lipo ist äh, so ein, äh, das ist so, die haben äh, in einer Zelle 3,7 Volt. Ja? Und wenn man mehrere zusammenschließt, entsprechend das Vielfache, sehr geschaltet. Und hier sehe ich jetzt irgendwie, welche Spannung äh, haben die einzelnen Zellen. Das ist die Nennspannung, aber wenn ich sie aufgeladen hat, sind sie irgendwie auf hier. <lacht> und, ähm, äh, Zusammen sind in 12 Volt und das ist eine tolle Sache, weil es gibt viele Geräte, die wollen 12 Volt. Also kann man mit diesen Hydros äh, unheimlich viele äh, Geräte im Strom versorgen. Und ähm, äh, da kommen wir ein bisschen zur Batterietechnik. Also Batterie. Da steht jetzt hier so ein Zeug drauf. Das ist ein bisschen klein. Ähm, also 1800 ist die. Äh, Kapazität, dann steht hier 40c, was heißt 40c? Ja. Und dann steht da noch irgendwo, äh, unleserlich 3, 3s, 3 was sind das für Kennzahlen? 3s, 40c, 1800, also das ist erstmal die Kapazität. Milliampere Stunden. Genau, Nein. und die, äh, die 40c ist die Fähigkeit, hohe Ströme von sich zu geben. Mhm. Ja, das multipliziert man dann und kriegt dann die Ampere, die da rausfließen können. Bzw. 40 mal 1.800 geteilt durch 1.000. Und dann kriegt man die Ampere, die aus diesem kleinen Teil rauskommt. Man muss also, wenn man überlegt, äh, wie viel Ampere braucht jetzt mein Motor, drehe ich das durch, äh, multipliziere ich das mit 4 und dimensioniere die Batterie so, dass sie das leistet. 80 hier. Ja, das ist ein total krasses Teil. 80 mal 12 Volt, das ist ein Kilo. Das, das habe ich noch, noch mal hier in so einem Platz, hier 400 400 mAh, das also ist für meinen großen Quadrocopter. Und das ist ein 4S, also mal, diese S-Anzahl, ist die Anzahl der Zellen, ja? was bedeutet, wie hoch die Spannung ist. Das sollte man ausprobieren, ob wir mit dem Kleinen mal kleinen Corsa ankriegen. <lacht> also, <lacht> also, <lacht> <ist durch einen lacht> der ist ein bisschen kleiner, 1000 hat, äh, ist ein 35C. Und äh, das ist schon geil, was dieses Zeug kann. Ne? dann fliegt man da mal mit 1,2 Kilowatt durch die Gegend. Es muss ja einen Grund geben, warum diese Teile fliegen. Es gibt keine Aerodynamik oder so, sondern es ist egal. egal. Ich, kann an alles, ich, kann, ich kann die Motoren an allem dran schrauben mhm. Und äh, sogar das Gewicht des Fluggerätes ist nicht so wichtig, weil diese Dinger hier so schwer sind. Mhm. Ja. Also das, das war Batterietechnik, jetzt zum Fliegen. Ja, ganz einfach. Ligabegler, mehr Gas, hat insgesamt mehr Auftrieb und noch weniger. Ja. Hängt der Auftrieb nicht auch mit der Schraube zusammen? Ja, und, ja. natürlich. Schraub, äh, es gibt, gibt es für die einzelnen Motoren einen eine, eine, eine äh, Also Wie, wie viel Steigung die haben müssen, damit die also optimal, optimal äh, mit dem Motor zusammenarbeiten? Weil ich meine, ich könnte ja auch einen Propeller dran machen, der ganz flach ist, und dann äh, kann er so wie, wie drehen, wie er will, er geht es nach oben. Ich frage mich das bis heute auch, aber äh, die Sache geht so. Also in, in vielen äh, von diesen äh, Bauteilen, Shopping Dinger, äh, sind die Hersteller so schlau und schreiben was dabei, weil wenn ich weiß, dass ich Propeller dran mache, dann kaufe ich auch lieber den Motor, weil ich weiß, dass es zusammenpasst. Mhm. Also deswegen gibt es manchmal diese Angabe. Und dann hat man die Angabe und guckt, ob ich den bestellen kann, dann gibt es den nicht. <lacht> ja, also es gibt, es gibt verschiedene Anstellwinkel und verschiedene Durchmesser. Und man muss natürlich gucken, man muss natürlich gucken, dass das irgendwie nicht überdimensioniert ist. Weil äh, wenn, der, wenn der Motor zu schwach ist, um diese, äh, um, um diese Fläche zu bewegen, dann, äh, dann sagt er so, so durch, hat, gibt so einen kleinen Moment äh, auf und dann tut die Lagekontrolle wieder hochdrehen. Dann schafft das noch weniger und dann sieht es ganz schlecht aus das Propeller. <lacht> <lacht> dann erledigt sich das mit den unpassenden Propellern sowieso von alleine. Ja. Also, es gibt hier, äh, also wir sind jetzt bei der Bauweise, haben wir eben, es gibt Plus und es gibt X. Und das hier ist ein X-Quadrocopter, der aber nicht aussieht wie ein X, sondern wie ein H. Das ist also die H-Bauform. Meine Lieblingsbauform ist viel besser als, als alles andere, denn wenn man sich so diese ganzen Bastardinger anguckt, die haben in der Mitte haben die immer enorm viel zu schrauben und auch so ein bisschen Stabilitätsprobleme, weil diese Stangen ja nicht durchgehen können, sie würden sich ja kreuzen in der Mitte. Also gibt es an der Seite immer so ein bisschen Stress und da muss man dann viel schrauben, das kostet eben irgendwie auch äh, Gewicht und Festigkeit. Und äh, dann hat man am Ende in der Mitte doch nur ganz wenig Platz und äh, hier ist viel Platz. Ja. Und äh, es ist nicht viel mehr Gewicht. Ja, okay, es geht nicht genau zur Seite, sondern einmal darüber. Du hast eine Strebe quasi mehr. Ja. Weißt du, du hast zwei parallel in der Mitte jetzt, äh, rechts und links vom Boden, und dann hast du oben halb quer deine beiden Streben. Also eine hast du mehr äh, und das ist gut. Aber also. dafür gewinnt es halt dann Also das kann man machen, wie man will. Es gibt da so verschiedene Ideen, äh, was man da machen kann. Es gibt auch Trikopter, die Trikopter sind ein bisschen ganz anders. Irgendwann braucht ich auch mal sowas, aber äh, das ist blöd, weil man hat äh, zwei normale vorne und dann einen hinten und wenn man, man diese Drehbewegung nicht ausgleichen kann, macht man das mit einer, mit einer Achse, die man hinten drauf macht. Also der eine Propeller sitzt nach links und rechts. Da macht man einen Servo hinten und die kann man zur Seite anstellen, mhm. Mhm. Äh, damit, damit diese Drehbewegungen richtig ausgleichen In Welchen Vorteil ja. haben die drei? Äh, die Komperatur ja weiß nicht ob man da diese Effizienz Gewicht äh, immer äh, ausmachen kann ist cooler das finde ich ja auch viel Software wird auch ein bisschen Knuspriger weil äh, es, also, ja. es gibt es gibt Rollen, die bauen Quadrocopter mit dem Ziel dass der mit den verfügbaren Batterien möglichst lange fliegt also insgesamt möglichst lange fliegt wie lange fliegt so ein Quadrocopter, wenn man ihn super gut baut und hat alles optimal gemacht und wie sieht er dann aus meistens sieht er so aus dass die extrem lange Arme haben, aus Carbon, haben da extrem große Propeller drauf und äh, fliegen aber mit einer unheimlich langsamen Drehzahl. Also man nimmt hier Motoren, die langsam drehen, und äh, aber viel Kraft haben. Also da gibt es auch noch Kennzahlen, da war ich noch gar nicht. Äh, die Motoren können viel Kraft haben und langsam drehen oder äh, die Kraft über die Geschwindigkeit der Drehung nehmen. Die Leistung, ja. ja. ja. Äh, Sodass man auch viel Leistung aus kleinen Propellern rausnimmt. Also, das ist alles, da kann man viel experimentieren. Und äh, ich würde niemals äh, so eine Bauanleitung nehmen und einfach so machen. Ich würde mir überlegen, man könnte es vielleicht besser machen. <lacht> <lacht> ja, ja, du ja. Hast, das ist ja eine Strömungsmaschine. Und du hast immer das Problem, je kleiner die wird, desto schlechter wird der Wirkungsgrad. Also, sind große Propeller schon eine gute Sache. Das ist wie bei Turbo-Ladern. irgendwann, wenn die zu klein werden, dann, dann funktioniert das halt nicht mehr. Also kommen wir doch mal zur Steuerung, ganz, ganz banal, das ist eigentlich ganz banal irgendwie. Es gibt ein Formel, das ist hier die Stelle, wo ich die GoPro dran mache.